Leben ist das, was du daraus machst. Die Frauen sollten nicht als Waffen benutzt werden, denn sie sind der Motor der Veränderung. Wir wollen keine Militärinvasion, sondern eine Schulinvasion. Acompáñanos. Quinto Encuentro Mujeres que Transforman el Mundo.